Hey Deutschland, hier ist wieder China. Das hier sind Bilder unserer Bergwanderung vom letzten Freitag. Und da hatte ich gerade zwei Tage Training hinter mir und morgens tat meine Beine schon extrem weh. Und dann sind wir sechs Stunden laufen gegangen bzw. sechs Stunden Treppen gestiegen. Und die Treppen, die wollten auch nicht so richtig aufhören, wie ihr vielleicht dann sehen könnt. Es war wundervoll, die Stimmung war toll, das Wetter war schön hat alles super gepasst. Gerade ist wieder Wochenende und ähm, ich bin auch ein bisschen froh drüber, denn meine Beine tun schon wieder weh. Diesmal sind es andere Stellen. Und es ist ein sehr regnerischer, kühler Tag, von daher ist es hier nicht so motivierend zum Trainieren. Ja, perfekt zum, zum Videoblog bearbeiten. Meine Zeit bisher war wunderschön hier. Ich, ähm, ich finde es sehr gut, hier zu sein und äh, ja, mal was komplett anderes zu sehen und eine andere Kultur zu erleben, auch wenn jetzt die Schule an sich natürlich sehr, sehr international ist. Die, alle Mitschüler sind aus anderen Ländern, außer zwei Chinesen, die hier auch mit trainieren, die aber auch schon Master sind, Meister, Schiffus oder wie auch immer. Ähm, die sind ja, vielleicht du du passen, höchstens 20 oder so, aber und ist schon voll drauf. Genau, und dann haben wir natürlich noch unsere zwei Lehrer. Die Meistermeister. Meister. Oh. Okay, <lacht> really, <lacht> ja, das Training ist, ist hart, aber toll. Zwischendurch habe ich immer wieder kurze Zweifel, ob es äh, aushaltbar ist für mich oder nicht. Und dann versuche ich den Gedanken nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Hello. Hello. Hello. Thank you. Tag für Tag lerne ich ein bisschen was dazu und mein Körper wird ein bisschen fitter. ja, das war gerade hier die der Gipfel des Berges das war so ein kleines Kloster, was noch alt und belebt von München war und der Rest war aber so alles neu aufgebaut und neu hergerichtet, nur für den Tourismus. Und jetzt startet auch schon unsere zweite Wanderung, die gestern war. Das ist die Wanderung auf den kleineren Berg, der hier direkt um die Ecke ist. Und den bin ich jetzt letzte Woche jeden Morgen einmal hoch und runter gelaufen. Um meine Ausdauer zu trainieren. Das ist gerade kurz vom Shaolin Tempel in der Tourismus-Ecke. Freitagnachmittag war es noch aushaltbar. Es war zwar schon ein bisschen touristisch, aber so viel war noch nicht los. Der Berg ist der Bodhidharma-Berg, auf dem Bodhidharma angeblich sieben, acht, neun Jahre irgendwie sowas meditiert hat und Kung-Fu trainiert hat und ich weiß nicht, ob er dann die Erleuchtung erlangt hat oder irgendetwas. Okay, Jedenfalls ein, ein heiliger Berg. Fast jeden Freitag gehen wir auf den Berg hoch als Bergausdauertraining. Das heißt aber da nicht nur einmal hoch, sondern in Abhängigkeit davon, wie fit wir sind, mindestens zweimal. <lacht> Ähm, es ist irgendwie ein bisschen eigenartig, wie, wie schön teilweise dann die Natur ist und auf einmal dann total viel Müll mitten in der Landschaft liegt und ähm, ja, den Chinesen ist anscheinend einfach egal, was so seine Vor- und Nachteile hat. Auf der einen Seite finde ich die Einstellung recht angenehm, dass, sie auf, ja, dass vieles nicht so wichtig ist, sondern dass sie halt einfach machen und dadurch Wirken die meisten sehr entspannt, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch Nachteile, wie dass halt sie mit ihren Dingen nicht so gut umgehen. Und das ist gerade diese kleine Höhle, wo Bod Bodhidharma meditiert hat. Aber auch natürlich total fair Touristen direkt vom Eingang sitzt eine Frau und verkauft Getränke. Und ja, Tourismus ist wohl ein, ein, ein Riesengeschäft hier in China. ist vor allen Dingen auch für Chinesen, wenig für Ausländer. Es gibt kaum Ausländer hier. Selbst direkt beim Shaolin-Tempel sind alles nur noch Chinesen. Und hier ist der Gipfel erklommen des Bodhidharma-Bergs. Neben dem Video gibt es auch noch eine ausführlichere Beschreibung meines alltäglichen Lebens hier in Textform. Dazu gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Blog, falls ihr euch nicht gerade schon darauf befindet. Und voraussichtlich, nächste Woche gibt es dann ein neues Video mit weiterem Inhalt. Dort in der Ferne ist das Dorf, in dem wir leben. Und diese zwei Straßen, die man sieht, das ist die Aufwärmrunde, die wir zu jedem Trainingsbeginn zweimal laufen. Man kann es hier so leicht im Hintergrund hören, in den Touristengegenden hier gibt es überall so Lautsprecher, die Geräusche von sich geben und irgendetwas erzählen. Ich bin noch nicht hundertprozentig dahinter gestiegen, was sie erzählen. Ein paar Fragmente verstehe ich schon, aber ja, manche Leute arbeiten und haben das direkt neben sich stehen und müssen sich das den ganzen Tag anhören. wieder zurück. Auch wieder ein kontrastreiches Bild für mich. Die Chinesen legen sehr viel Wert darauf, dass der Tourismusbereich schön sauber und ordentlich aussieht und dann aber ein paar Meter weiter direkt am Rand die Müllberge von allem möglichen. Ja, ein bisschen eigenartig. Das ist jetzt nochmal ein kleines Kloster, wo Nonnen drin leben. Und jetzt sind wir auch schon wieder zurück im Dorf, wo die Kung-Fu-Schule ist, in der ich wohne. Und damit war es das auch schon von dem Video. Jetzt am Ende sieht man gleich noch einen kurzen Blick auf die Schule, das gelbe Haus. Und damit bis bald!